Haben Sie schon mal im Lokal am Nebentisch so ein Gespräch mitgehört? Der Kellner kommt um den Wein, der mit dem zwei Personen Menü serviert wird, aufzunehmen. Und egal ob es der Mann oder die Frau ist, einer der beiden sagt, bitte bringen Sie uns diesen Wein. Aber nein, den doch nicht, der andere ist doch viel besser. Okay, vielleicht haben Sie diese Diskrepanz im Geschmack nicht am Nebentisch, sondern an Ihrem eigenen Tisch gehört. Auf jeden Fall entsteht darauf eine Diskussion, die mit vielen Variationen aber nach meiner Überzeugung nur nach zwei sehr unterschiedlichen Mustern ablaufen kann. Es gibt entweder einen Wettstreit, wer mehr Argumente für seinen Wein auflisten kann, also in der Art, das weiß doch ein jeder, zu so einem Essen gehört einfach nur so ein Wein und überhaupt ist doch total unnormal den nicht zu mögen. Oder es entsteht ein Wetteifer nach einem ganz anderen Muster. Wie können wir ein Getränk finden, mit dem wir beide glücklich werden? Die gleiche Diskussion gibt es nicht nur öffentlich im Lokal, sondern oft sehr privat im Schlafzimmer. Sexueller Appetit kann auch sehr unterschiedlich sein. Deshalb hat man nicht den falschen Partner gewählt, aber vielleicht den falschen Umgang mit der Differenz. Dass Menschen unterschiedlichen Geschmack beim Wein haben, ist normal. Und niemand würde sagen, einer von beiden hat den falschen Geschmack. Wie beim Wein ist es auch normal, unterschiedlichen Appetit in der Sexualität zu haben. Wetteifern, wer mit seinem Appetit mehr Recht hat oder mehr berechtigt ist, seinen Geschmack durchzusetzen, wird kaum eine Lösung bringen. Viel mehr Genuss entsteht, wenn man sich bemüht, einen Weg zu finden, das für die Bedürfnisse beider gesorgt ist. Ich bin überzeugt, nur dieses Vorgehen kann zum Erfolg führen. Oder... Glauben Sie wirklich, dass man eine Vorliebe für eine Weinsorte bekommen kann, wenn man dazu gezwungen wird? Also gezwungen wird, ihn zu trinken und ihn dann auch noch zu mögen? Oder glauben Sie wirklich, dass man seinen Lieblingswein noch genießen kann, wenn man das saure Gesicht seines im Wettstreit unterlegenen Gegenüber sieht? Vorschlag. Suchen Sie ein kleines Thema, bei dem Sie beide unterschiedlicher Meinung sind, aber bei dem beide sich auch mit der Entscheidung des Partners abfinden könnten, bei dem es nicht existenziell wichtig wäre zu einer Einigung zu kommen und versuchen Sie mit Ihrem Partner eine Lösung zu finden, die für beide ein befriedigendes Ergebnis ergibt, also in einer Situation wo es beiden nicht so wichtig ist und jeder bereit wäre dem Wunsch des anderen nachzugeben, trotzdem eine für beide befriedigende dritte Lösung zu finden. Also gehen Sie auf die Suche, ob nicht doch ein dritter Wein Ihnen beiden auch schmecken würde. Wie mit allen Fertigkeiten liegt das Geheimnis des Erfolgs im kleinen Anfangen und durch Üben immer schwierigere Herausforderungen angehen.